Hallo Leute, hier erfahren Sie, wie Sie Daten aus einer virtuellen QEMU-Maschine wiederherstellen können. So installieren Sie qemu Hypervisor unter Windows und erstellen eine virtuelle Maschine mit Linux-Betriebssystem. Virtualisierung ist die günstigste Möglichkeit, ein zweites Betriebssystem auf einem PC zu betreiben, ohne es direkt auf der Festplatte zu installieren. Stattdessen wird das zweite Betriebssystem aus einer virtuellen Festplatte installiert, die durch eine spezielle Containerdatei repräsentiert wird. Die beliebtesten Hypervisors sind VirtualBox und VMware, die über leitungsstärke Funktionen und eine intuitive Benutzeroberfläche verfügen. QMU ist ein freies und equal-offenes Software-Tool, das für die Emulation von Software- und Betriebssystemen entwickelt wurde. Es verwendet Hardware-Virtualisierung und verfügt über eine solide Liste von Architektur, Emulation Unterstützung. Zur Installation müssen die QMU-Distribution für Windows herunterladen. Sie aus der offiziellen Webseite 32 und 64-Bit-Versionen sind hier erhältlich. Wählen Sie die neueste Version des Programms und laden Sie die entsprechende Datei herunter. Installieren Sie das Programm, laden Sie alle Standardeinstellungen, es muss nichts geändert werden und klicken Sie auf Weiter. Im Gegensatz zu VirtualBox und anderen Hypervisoren hat QMU keine grafische Oberfläche, sondern wird über eine Befehlzeile ausgeführt. Laden Sie ein ISO-Image des Betriebssystems herunter, um die virtuelle Maschine zu installieren. Dann müssen wir den Pfad zu QMU in den Umgebungsvariablen hinzufügen. Öffnen Sie dazu einen Explorer und kopieren Sie den Pfad zu den Ordnern mit dem Programm. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf dieser Computer und öffnen Sie Eigenschaften, erwartete Systemeinstellungen. Öffnen Sie dann auf der Registerkarte Erwartet die Umgebungsvariablen. Duplik klicken Sie hier im Feld Benutzer Umgebungsvariablen auf die Variable Pfad, klicken Sie dann auf Erstellen und fügen Sie hier den zuvor kopierten Pfad zum QMU Ordner ein. Klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu speichern und erneut auf OK, um die Einstellungen zu speichern und zu beenden. Vor der Installation sollten Sie die Windows Low-Level Windows Shell-Plattform-Komponente aktivieren, da die virtuelle Maschine sonst möglicherweise nicht startet. Es wird auch empfohlen, Hyper-W oder XAXM-Beschleuniger zu aktivieren, um die virtuelle Maschine zu beschleunigen. Öffnen Sie dazu Aktivieren oder Deaktivieren von Windows-Komponenten. Aktivieren Sie diese Plattform. Die Liste der Befehle und Parameter für die Einstellung und Verwaltung virtueller Maschinen ist recht umfangreich. Von den Anfang genügen einige wenige. Führen Sie die Befehlzeile als Administrator aus und fahren Sie mit der Installation fort. Als erstes müssen Sie einen Ordner erstellen, in dem die virtuellen Maschinen gespeichert werden. KKMU. Navigieren Sie dann in der Befehlzeile zu diesem Ordner. Als nächstes erstellen Sie eine virtuelle Festplatte mit etwa 15-20 GB. Geben Sie den folgenden Befehl ein. Wobei der Parameter f das Dateiformat angibt, gefolgt von seinem Namen und am Ende wird das Volumen angegeben. Als nächstes geben wir einen Befehl ein, um eine virtuelle Maschine zu erstellen. Der Befehl enthält seine Parameter: Architektur Gemüsesystem x8664X, Bodiskette BodC, bm -Red Kapazität M2080 Anzahl der dem rechnen zu gewissen Prozessoren SMP2 Software, Ordner Pfad lc programm files gmu Video fg Audio Sound H2 S1370 virtuelles Laufwerk Menu ISO-MH-Pfad CD-ROM Das Werk Einrichtungszeit Nach der Eingabe des Befehls wird das QM-Fenster gestartet, die virtuelle Maschine beginnt zu boden und das Betriebssystem wird installiert. Als nächstes müssen Sie das Betriebssystem installieren. In meinem Fall ist es Ubuntu. Nach der Installations- und dem Neustart startet der Rechner mit dem Installationen Betriebssystem und ist sofort einsatzbereit. Es gibt eine weitere Möglichkeit, eine virtuelle Maschine mit der qtmu zu erstellen. Dieses Open-Source-Dienstprogramm für QMU sollte den Prozess der Erstellung und Verwaltung der virtuellen Maschinen vereinfachen. Rufen Sie die offizielle Website des Programms auf, verbinden Sie sich mit GitLab und lachen die Installationsdatei herunter. gehen Sie auch daran, die Komponenten Windows Low Level Windows Shell Platform zu aktivieren, wenn sie vorher nicht aktiviert war, da die BM sonst möglicherweise nicht startet. Öffnen Sie dazu Anwendungen und Funktionen, Programme und Funktionen, Windows-Komponenten, aktivieren oder deaktivieren. Starten Sie die Installation des Programms, geben Sie den Pfad an, in dem das Programm installiert werden soll. Legen Sie nach Abschluss der Installation die Verfügung der Anwendung auf den Desktop ab und erstellen Sie einen Ordner, in dem die Dateien der virtuellen Maschine gespeichert werden. Wenn Sie die Anwendung zum ersten mal starten, geben Sie die folgenden Parameter an. In der Ordenseile steht der Pfad zu den Ordnern, in dem QM installiert ist. Der zweite Teil ist der Pfad zur QM Image datei Und in der nächsten Zeile den Pfad zu den Ordnern, in die Dateien der virtuellen Maschine gespeichert sind. Finish. Um eine neue virtuelle Maschine zu erstellen, klicken Sie auf Maschine, neue Maschine gehen, Sie den Namen und den Betriebssystemtyp an. Wählen Sie die Version aus der Liste und klicken Sie auf Weiter. Wenn auf der äh, Filterseite keine spezifischen Motorboid-Chipsätze benötigt werden, klicken Sie auf Weiter, um diesen Schritt zu überspringen. Als nächstes müssen Sie den richtigen KPU-Typ auswählen und die Grafik, Audio und Netzwerkeinstellungen festlegen. Wenn Sie die falsche KPU auswählen, kann die virtuelle Maschine möglicherweise nicht starten. Als nächstes müssen Sie den Beschleuniger der Maschine auswählen. Die standard einstellung ist hier XAXM. Einige Computer unterstützen diese Technologie möglicherweise nicht. Es wird empfohlen, HAXM zu deaktivieren und TJ zu installieren, um auf Weiter zu klicken. Einige Benutzer beschweren sich, dass beim Starten einer virtuellen Maschine nichts passiert. Dies kann durch HAXM versagt werden, um sicherzustellen, dass die virtuelle Maschine auf den meisten PKs ausgeführt werden kann, wird empfohlen. Folien TJJ zu verwenden. Gehen Sie dann die virtuelle Sprachkapazität für die virtuelle Maschine an und erstellen Sie eine virtuelle Festplatte. Geben Sie die Festplattenkapazität und den Typ an. Drücken Sie dann zum Abschluss auf Fertigstellen. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf die Maschine im Programmfenster und öffnen Sie die Maschinen-Einstellungen. Äh Maschinen öffnen Sie die Word-Optionen und markieren Sie das Kontrollkästchen, CD-ROM. Schieben Sie es nach oben und aktivieren Sie Bot menü Gehen Sie dann auf die Registerkarte, Medien. Klicken Sie auf das äh, Diskate-Symbol, gehen Sie den Pfad zur iso image -E datei des Betriebssystems an und klicken Sie auf Speichern. Wählen Sie die virtuelle Maschine aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Start. Ein kleines Fenster wird geöffnet und die Installation des Betriebssystems beginnt. Danach ist die virtuelle Maschine einsatzbereit. Wir haben also den Installationsprozess von QEMU um die Erstellung einer virtuellen Maschine äh, behandelt. Aber was ist zu tun, wenn Sie aus irgendeinem Grund den Zugriff auf eine virtuelle Maschine verlieren? Resselige äh, Maschinendateien löschen oder wichtige Daten verlieren, die auf dem virtuellen Laufwerk gespeichert waren? Verwenden Sie in einem solchen Fall Heckman Partition Recovery, eine Datenwiederherstellungssoftware, die die Datenwiederherstellung von den meisten gängigen Hypervisor-Dateien unterstützt. Das Programm unterstützt alle gängigen Dateisystemformate. Und hilft Ihnen bei der Wiederherstellung von Daten im Falle von Loschung, Formatieren, Software- und Hardware-Fällen. Unter Windows müssen Sie das Programm lediglich herunterladen und installieren. Wenn Sie ein anderes Betriebssystem verwenden, müssen Sie das Laufwerk entfernen und es an Ihren Windows-PK anschließen. Wenn Sie die Dateien der virtuellen Maschine wiederherstellen müssen, schließen Sie das Laufwerk an, auf dem die Dateien der virtuellen Maschine gespeichert sind, und scannen Sie das Laufwerk. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk und wählen Sie Öffnen. Wählen Sie die Art der Analyse, schneller Scan oder vollständige Analyse, wenn die erste Option nicht verfügbar ist. Bevor Sie eine vollständige Festplattenanalyse durchführen müssen, Sie das Dateisystem der Festplatte angeben und auf Weiter klicken. In meinem Fall ist schneller Scan verfügbar. Suchen Sie den Ordner, in dem die Dateien der gewünschten virtuellen Maschine gespeichert wurden. Parkieren Sie die Dateien, die Sie wiederherstellen möchten und klicken Sie auf Wiederherstellen. Geben Sie den Pfad an, in dem die Dateien gespeichert werden sollen und klicken Sie erneut auf Wiederherstellen. Alle Dateien werden unter dem angegebenen Pfad gespeichert. Wenn Sie aus irgendeinem Grund nicht in der Lage sind, die virtuelle Maschine nach der Wiederherstellung zu starten oder wenn ein Fehler beim Start auftritt, machen Sie sich keine Sorgen. Laden Sie die Dateien in unsere Software hoch und verwenden Sie sie, um Ihre Daten wiederherzustellen. Um dies zu tun, öffnen Sie den Menüpunkt Dienst, Träger einbinden, es gibt zwei Möglichkeiten, einen Datenträger einzubinden, Ref Image, wenn Sie normale Datenträger einbinden wollen, und virtuelle Maschinen. Hier sehen Sie eine Liste von Dateien und Programmen, die unsere Software unterstützt. Markieren Sie den entsprechenden image Typ. geben Sie den Pfad zu dem Ordner mit den Dateien des virtuellen Laufwerks an und klicken Sie auf Ordner auswählen. Die Software lädt alle Dateien der virtuellen Maschine in diesem Ordner. Wenn Sie eine bestimmte Datei benötigen, deaktivieren Sie das Kontrollkettchen. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk und wählen Sie Öffnen. Als nächstes wählen Sie die Art der Analyse aus. Es wird empfohlen, mit schnellem Scan zu beginnen. Wenn die Software die benötigten Dateien nicht findet, führen Sie vollständige Analyse aus. Sie sehen können, wurden alle Dateien, die sich noch auf dem Laufwerk befinden, problemlos gefunden. Das rote Kreuz markiert die Dateien, die gelöscht wurden. Wenn Sie auf eine Datei klicken, können Sie deren Inhalt im Vorschaufenster sehen. Mit einer schnellen Suche können Sie die gewünschten Dateien anhand Ihres Namens finden. Markieren Sie die Dateien, die Sie zurückgeben möchten und klicken Sie auf Wiederherstellen.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 Zusammenfassend lässt sich über den QMU-Hypervisor sagen, dass es schwer ist zu sagen, ob er besser oder schlechter als VirtualBox oder WMWare ist. Es ist wahrscheinlich eine Alternative zur Virtualisierung, die ihre Vor- und Nachteile hat. QMU ist weniger benutzerfreundlich, erfordert Kenntnisse der Dokumentation und zeigt nur eine sehr geringe Leistung. Für die Windows-Beschleunigung muss der XEXM-Hardware-Aklaration-Manager installiert und konfiguriert werden.